Chris in Episode 3 ist der Dieter Bollen der Politik und ich bin sehr froh, dass Arthur Ortens diese Rolle übernommen hat, du wirst den Leuten zeigen was lang geht quasi und was an politischen Programmen tatsächlich gefragt ist. Vielen Dank, dass du mit dabei bist. Gerne. Aber meine Frage, du kennst das Gesamtprojekt, du nur noch produktion Ja. Du bist so wie die anderen auch voll Vollprofi. Warum tust du das an? Ja, warum tue ich mir das an? Also erstens einmal, ich habe deinen ersten Film jetzt gesehen, also das Bestus und äh, war wirklich, wirklich sehr angetan. So habe ich auch schon gesagt, wie genial äh, dieser Schwachsinn ist. <lacht> und äh, nachdem da auch schon sehr viele Kollegen von mir mitspielen, die ich kenne, äh, und mhm. du dann an mich herangetreten bist, habe ich gesagt, ja, natürlich das mache ich. Also bei so einem verrückten Projekt will ich dabei sein. Und ich glaube, das wird ein Riesenspaß werden auch wieder. Das hoffe ich. <lacht> Wir werden es im Herbst dann sehen. Ja. <lacht>